Ja, hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen ja zu diesem Video, zu dieser Aufzeichnung und ich möchte dir heute, ja heute zeigen, wie du dir ein passives Einkommen aufbauen kannst beziehungsweise ein Business vorstellen und das für alle, die interessant ist, die von zu Hause aus arbeiten wollen. Um was geht es denn heute? Und zwar gehen wir zum einen die Motive durch, warum möchten Menschen von zu Hause arbeiten? Wir werden uns dann anschauen, welche Probleme dabei entstehen. Dann die ja, Erfolgskiller schlechthin, wenn du ein Business von zu Hause äh, starten willst. Dann werden wir uns anschauen, wie du mehr Partner für dein Business findest. Und das werde ich dir an einem äh, praktischen Beispiel zeigen, live hier am, am, am Bildschirm. Und dann werde ich dir natürlich auch einen Weg zeigen und sehr, sehr einfachen, wie du dir ja dein Geschäft von zu Hause aus aufbauen kannst. Okay, legen wir gleich los. Warum wollen die Menschen ein Business von zu Hause aufbauen? Zum einen ist es so, dass sie ja immer den Traum haben oder dass viele den Traum haben, ein passives Einkommen aufzubauen, dass sie ihre Träumen Ziele verwirklichen können, mehr Zeit haben für die Familie, Freunde oder eben für die Dinge, die wichtig sind, dass man von jedem Ort der Welt aus... Ja, arbeiten kann mehr reisen ein neues Auto ja vielleicht auch mehr Geld und so weiter also die Gründe sind da sehr sehr äh, zahlreich ähm, nimm dir aber einfach mal Zeit ja für dich und stell dir einfach mal die Frage warum willst du ein Business von zu Hause aufbauen warum willst du passives Einkommen kreieren weil wenn du eine Antwort auf diese Frage hast wenn du tief in, in deine innere Motivation hast wenn du einen Antrieb hast ja, dann kannst du das Ganze auch durchziehen, auch wenn es mal nicht so läuft, weil du weißt, warum du es tust. Du hast einen starken Grund, eine starke Motivation und ähm, ohne Motivation ja, geht es dauerhaft nicht. Ja? Du brauchst in allem, was du tust, brauchst du den Willen zum Durchhalten und dementsprechend ja, auch eben einen Antrieb ohne einen wahren Grund, der ähm, dich durchhalten lässt. Wie sieht denn aber die Realität aus? Ich habe neulich ähm, gelesen, dass 95% der Menschen, die äh, ein Internet-Business oder eben ein Network, Network Marketing starten, ja, dass die scheitern. Ja? Und ähm, die Realität sieht tatsächlich so aus, dass viele Menschen, die, die, die eben starten, ja, äh, die von zu Hause aus arbeiten wollen, dass die viel arbeiten, aber wenig verdienen. Ja? Da ist, da, da ist kein passives Einkommen, ja, die haben zu wenig Interessenten, es kommen zu zu, zu wenig Kunden raus, zu wenig Partner, ja, dann, dann geht es auch in den technischen Bereich rein, sie wissen nicht, wie man äh, Capture Pages erstellt, die Leads generieren, ja, äh, wie man täglich Leads gewinnt, also Interessenten für sein Business gewinnt, wie man Marketing macht und dann eben richtig über das Internet verkauft, so dass dann halt zum Schluss nur noch die Personen rauskommen, die tatsächlich Interesse haben. Ja, an dem, was man anzubieten hat, dann kommen da die Probleme mit der Technik ähm, dazu, wie äh, installiere ich einen Blog, wie halte ich den am Laufen, ähm, was passiert, wenn äh, der Blog gehackt wird, wenn ähm, Fehler auftreten, kann ich das Ganze dann programmieren, also es gibt so viele ähm, Dinge, die da auftreten können, auch wenn, wenn in der heutigen Zeit vieles sehr, sehr einfach ist und es für vieles Anleitungen gibt oder, oder Videos, ist es trotzdem ein, ein Thema, wo man sich ganz klar werden sollte, ob man ähm, ja die Dinge eben einfach selbst macht oder ob man, äh, ich sag mal, Plattformen sucht, die einem ja, diese Arbeit abnehmen. Und dann ist natürlich das Wissen, wie man Traffic für die eigene Webseite erzeugt, ein ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt, den einfach viele, ähm, ja wo einfach viele nicht wissen, wie bekomme ich denn qualifizierte Besucher auf meine Webseite. Aber da werden wir dann mit dem Einzelnen noch äh, näher drauf eingehen. Was sind die Erfolgskiller schlechthin? Erfolgskiller Nummer 1 ist ganz einfach die fehlende oder falsche Planung. Viele Menschen gehen damit ran und sagen, okay, ich setze jetzt eine Webseite auf und dann schaut mal, dass die schön aussieht, dass die ansprechend gestaltet ist und dann war es das bei vielen. Ja? Viele machen sich viel zu wenig Gedanken darüber, wie kreiere ich guten Content, wann veröffentliche ich den Content, ähm, habe ich ein Budget, äh, um, um gezielt Werbung schalten zu können, habe ich kein Budget, muss ich auch auf Wege ausweichen, die, ähm, die wenig Geld kosten. Also da gibt es viele Fragen, ja, ähm, die es zu beantworten gilt. Und da sehe ich einfach immer, dass ja viele da zu blauäugig rangehen. Ich möchte jetzt hier auch nicht ganz kurz drauf eingehen, weil ich will dir einfach nur einen Überblick geben und möchte dann später in, in, in einem praktischen Beispiel dann eben dort dir ähm, zeigen, auf was es letzten Endes ankommt. Ähm, Erfolgskinder Nummer zwei, die ich will nicht, ich kann nicht einstellen. Und das ist so ein ganz verbreitetes Phänomen, was auch äh, ich in vielen Gesprächen sehe, äh, beziehungsweise äh, höre und, und, und äh, erzählt bekomme, dass viele einfach sagen, ja, ich weiß nicht, wie, wie das funktioniert, ich, ich kann das nicht, ich habe da Berührungsängste mit dem, mit dem mit dem Bereich Internet und ähm, ja, das ist eben einfach, ich sag mal, nicht die Einstellung, die zum Erfolg führt. Weil wenn du einen Antrieb hast, dann musst du es halt auch durchziehen. Ich sehe auch oft wenn ähm, Menschen in einem, zum Beispiel im in, in Network Marketing in einem Unternehmen starten, ja, und dann äh, zwei Monate später sind sie wieder woanders, und es kommt nicht auf das Unternehmen an. Also es ist keine Frage, das Unternehmen ist wichtig, das muss passen, das Produkt muss stimmen, also die Qualität muss da sein. Das ist alles keine Frage, aber das ist bei den meisten Unternehmen ist das gegeben. Aber letzten Endes kommt der Erfolg dann, wenn du dich persönlich entwickelst, wenn du die richtige Einstellung hast, wenn du die Person wirst, die, ja, die Erfolg machbar macht, die Erfolg möglich macht. Und es geht nur durch persönliches Wachstum Und nicht dadurch, dass man, ich sag mal, alle zwei Monate seine Strategie überdenkt, sondern es ist einfach wichtig, ja, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und ähm, wenn es mal so aussieht, als hätte man oder man weiß nicht, wie es weitergeht, dann einfach Menschen zu finden, die wissen, wie es geht. Und ähm, das sich dann, das gibt es meistens, dieses Wissen gibt es halt nicht kostenlos, aber da muss man halt auch dann investieren und sagen, okay, ich bin bereit, ich will das Wissen haben und ähm, ich möchte mich persönlich weiterentwickeln, damit äh, ich mein Business erfolgreich voranbringe. Der Erfolgskiller Nummer drei ist ja, das Umfeld. Also was denken die anderen von mir, ja, wenn ich äh, jetzt dies oder jenes tue. Und ähm, man merkt es zum Beispiel, ich hatte neulich ein Gespräch, da ging es halt eben auch darum, um ein eigenes Video zu machen. Dann sage ich, hey, komm, nimm doch eine, eine Webcam, sprich einfach mal in die Webcam und lad es hoch. Und da zeigen sich dann immer so die Ängste. Ja, was ist, wenn das den anderen Menschen nicht gefällt oder ja, wenn es Kritik hageln? Das ist eben so genau der Punkt, wo ich halt einfach sage, ja, okay, wenn du ins Internet gehen willst und du willst nicht, dass dich jemand sieht und du willst gar nicht gefunden werden, ja, dann ist eben die Plattform äh, verkehrt, ja, sondern du musst halt eben für dich die Einstellung äh, erzeugen, dass es dir egal ist, was andere Menschen von dir denken und äh, das Thema Umfeld, also die äh, Freunde, bekannte Familie, ist halt auch immer so ein Thema und ich habe vor, vor langer Zeit hab ich die Entscheidung getroffen, auch bei Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten will dass ich eben halt nur mit Menschen zusammenarbeite, ja, die die die, die mir gut tun, wo ich merke, die die möchten was erreichen, ja, denen, die sind bereit zu investieren, die sind auch mal bereit Geld für ihren Erfolg auszugeben, die sind bereit, ja, zu handeln und ähm, habe mich dann von denen distanziert, die, die, die, die so dieses Problemdenken haben, das kann ich nicht, das will ich nicht, ähm, gibt es nicht irgendwo kostenlos und das sind so so Dinge, seit ich das gemacht habe, ja fühle fühl, fühl ich mich besser, ja, und ich habe auch kein Problem mehr, Menschen ziehen zu lassen, die eben einfach nicht zu mir passen. Und ähm, da, das ist so ein Punkt, da muss man halt auch hinkommen. Also gebt nicht so viel drauf, was andere denken, sondern viel wichtiger ist, dass du morgens in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst, ja das was ich mache, das erfüllt mich mit Freude und das mache ich auch gerne. Dann ist ein Thema negative Glaubenssätze. Von Kind auf, ja, bekommen wir eigentlich immer mehr gesagt, was wir alles nicht können, was wir nicht tun sollen, was wir nicht dürfen. Ähm, tu dies nicht, tu jenes nicht. Und das setzt sich natürlich im Laufe des Lebens tief in uns fest. Und dann denken wir halt auch wirklich, wir können es nicht. Ja? oder wir haben eben nicht den, den, den Willen, äh, unsere Komfortzone zu verlassen. Weil wenn man Dinge anders macht, als sie bisher gemacht wurden, dann gibt es halt eben auch Menschen, denen das aufstößt, ja. Also das Thema Glaubenssätze ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ähm, wenn du da äh, ja auch Fragen dazu hast, wie du vielleicht deine Glaubenssätze ändern kannst, dann kannst du mich auch gerne anschreiben oder ich habe auch auf meinem Blog zu diesen Themen ja schon einige Artikel veröffentlicht. Ja, und dann die falsche Sicht der Dinge, ja, oder auf die Dinge, das ist auch so ein Erfolgskiller und das möchte ich dir am besten anhand von einem Beispiel machen. Und zwar habe ich vor... Ja, vor, vor, vor kurzem auf dem Presseportal einen Artikel gelesen, da ging es nämlich um Haare. Und ähm, was Erfolg mit deinen Haaren zu tun hat, das möchte ich jetzt kurz anhand dieses Beispiels verdeutlichen. Und zwar hat man, hat die Apotheken umschauen eine, eine, eine, eine Umfrage gestartet und da hat man eben Frauen gefragt, wer was so bei, was sie auch so, also was halt Männern, was sie bei Männern an Haaren so attraktiv finden. Und da haben halt 80% der, der Frauen eben gesagt, dass sie, ja, wenn die, die Schläfen bei einem Mann äh, grau sind, dass sie das attraktiv finden. Und 44% der Frauen haben gesagt, dass sie kahlköpfige Männer häufig, äh, ja, interessant finden oder dass eben die halt sexy werden. Und was hat das jetzt aber mit einem Erfolg zu tun? Neulich hatte ich ein Gespräch mit jemandem aus dem Network Marketing, der hat, eine... der hat, eine, der, der hat frisch gestartet oder wollte frisch starten und ähm, ja, man hat dann halt so gemerkt, dass es halt Menschen gibt, die dazu halt Nein sagen, die zu seinem Geschäft Nein sagen, die nicht bei ihm einsteigen wollen. Und er hat so dieses Bild, dass ähm, das Network Marketing nicht funktioniert, ja, dass eben, dass es viele Menschen gibt, die das nicht machen wollen und das ist im Prinzip kein Problem vom Network Marketing, sondern es ist ein Problem, was wir im ganzen Leben sehen, weil... 80 stehen auf Männer mit grauen Schläfen. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass 20 eben nicht auf Männer mit äh, grauen Schläfen stehen. 44 finden Männer mit Klatze sexy. Heißt aber im Umkehrschluss, dass ähm, ja 60 der Frauen eben Männer mit Klatze nicht sexy finden. Und das ist eben ein Thema, was, was es in jedem Bereich gibt, in jedem Unternehmen. Es gibt Menschen, die sind jetzt bereit, um in deinem Business zu starten. Es gibt Menschen, die sind nicht bereit, in deinem Business zu starten. Und jetzt kommt einfach die Kunst. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Glatze hast und du möchtest ähm, Frauen kennenlernen, dann macht es natürlich auch halt Sinn, sich mit den 44% zu unterhalten, die eben auch Männer mit klar zu stehen. Also die Erfolgschancen sind da viel größer, wie wenn du halt erstmal die ganzen 60 Prozent äh, ansprichst. Ja? Und natürlich, wenn man sich nur auf die wenn man nur die Leute hat, ja, die zu den 60 Prozent gehören, ist es natürlich ja, ein harter Weg, weil man hört halt viele Nein. Ja? Und die Kunst ist eben, ein System zu schaffen, dass man sich einfach nur auf die Menschen konzentriert, die grundsätzlich Interesse an dem haben, was man anzubieten hat. Und dann wird das Ganze eben auch spannend und macht mehr Spaß. Und das werde ich dir nachher im praktischen Teil zeigen, wie du ganz einfach das schaffst, dass du nur noch mit Menschen sprichst, die grundsätzlich an dir und dem, was du anzubieten hast, Interesse haben. Ja? Also Erfolgskinder Nummer 5, die falsche Sichtweise auf die Dinge. Ja, man glaubt selber nicht an sich selbst oder oder eben an andere. Ja, ähm, Glaubst du daran, dass es Menschen gibt, die, die mit dir durchstarten wollen? Glaubst du daran, dass du eine, dass du gute Kunden hast? Glaubst du daran, dass du Menschen um dich hast, die dich unterstützen? Ähm, dann gibt es noch den Punkt, ja... Die Verantwortung übernehmen für die eigene Ausbildung, für die eigenen Fähigkeiten, ja, und dafür auch bereit sein zu investieren. Wenn ich, mit, wenn ich heute mit jemandem spreche und der ist zum Beispiel nicht bereit, und ich merke, er ist nicht bereit, 100 oder 150 Euro, ja, im Monat in sein Business zu investieren, dann ist halt eben einfach die Frage, ob die Person die richtige Einstellung hat für ein Geschäft. Weil 150 Euro für ein Business ist jetzt wirklich nicht viel, ja, und und für die Ausbildung eben schon dreimal nicht, also ich gebe ein Vielfaches von dem aus, was wie, wie dieser Betrag, ja und das ist eben so der Punkt, willst du nach vorne kommen, dann musst du eben auch bereit sein in die Ausbildung, in deine Ausbildung, in dein Wissen zu investieren und Fähigkeiten eben zu entwickeln, die dich dann eben auch erfolgreich machen können. Und dann eben halt, wie ich vorhin schon erwähnt, viele meinen, es läuft alles von selbst, die stellen eine Webseite ins, ins Internet und schon läuft er Und dem ist eben nicht so. Weil wenn, auch wenn du ein passives Einkommen schaffen willst, dann musst du irgendetwas tun, ja. Du musst entweder Geld investieren oder du musst eben Arbeitskraft investieren. Von alleine kommt auch gar nichts. Und wie kannst du jetzt ähm, mehr Partner für dein Business finden oder beziehungsweise die richtigen Partner für dein Business finden, damit es eben auch Spaß macht, das Business von so Hause aus aufzubauen. Du brauchst dazu folgende Zutaten. Du brauchst zum einen das Know-how und die richtigen Strategien, die du online und offline anwenden kannst, um eben Interessenten zu gewinnen. Das heißt, du brauchst das, das richtige Wissen, ja, was dir dazu verhilft, was eben wo du eben merkst, welche Fähigkeiten du brauchst und welche Fähigkeiten du weiterentwickeln musst. Du brauchst ein Produkt, ja, das du von zu Hause aus vertreiben kannst. Also es ist für mich manchmal immer so, so ein bisschen spannend, wenn, ich hatte auch mal ein Gespräch mit jemandem, der will von zu Hause aus ein Business aufbauen, und der hat dann ein Produkt vertrieben, was man eigentlich ja zeigen muss, was erklärungsbedürftig ist, wo man wo, wo man vor Ort sein muss, ja. Und ähm, das ist dann eben kontraproduktiv. Natürlich kannst du von zu Hause aus deine Termine für dieses äh, Business vereinbaren, das ist keine Frage, aber trotzdem bist du viel unterwegs und musst halt eben, ähm, ja, wenn du ein Geschäft machen willst, dann eben auch vor Ort sein und ähm, gerade auch im Service ähm, ja viel leisten. Und das ist eben so das Thema. Wenn du von zu Hause aus arbeitest, dann muss es ein Produkt sein, was du auch wirklich von zu Hause aus vertreiben kannst. Und wenn mal Nachfragen sind, dass du die von jedem Ort der Welt bearbeitest. Im dritten Schritt, du brauchst einen Blog. Ich habe neulich den, den Spruch gehört: Wer keinen Blog im, hat, ist obdachlos im Internet und den kann ich also 100% das so unterstreichen. Es ist deine Marketingzentrale. Ja Und ähm, gerade zum Thema Blog hat Aaron Rashkin, das ist ein Top-Earner von Empower Network, ähm, ja einen Spruch gesagt und der trifft absolut zu. Er ja, hat also sinngemäß gesagt: ähm, Wenn. Also nicht jeder, der von zu Hause aus startet, ja, ein Business von zu Hause aus startet mit einem Blog, verdient eine Million Dollar im Jahr. Aber jeder, der eine Million Dollar im Jahr verdient und ein Business von zu Hause aus gestartet hat, der hat einen eigenen Blog. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ist ein Blog äh, wichtig, ist es nicht wichtig? Also wenn es Menschen gibt, die eine Million Dollar im Jahr verdienen und die einen eigenen Blog haben, dann sollte man eigentlich auch drüber nachdenken, selbst einen eigenen Blog zu haben. Du brauchst einen Autoresponder, es ist wichtig, dass du ein System hast, welches die Interessenten vorqualifiziert, in zwei Kategorien, keine Interessenten und Interessenten. Ja. Du brauchst einen Sales Funnel, der verkauft, also du brauchst einen Follow-up, sei es E-Mails, Videos, was auch immer, der verkauft. Und du brauchst eine Produktpalette, ja, du brauchst ein, du brauchst ein Einstiegsprodukt, dass Menschen erstmal mit, mit wenig Geld bei dir einsteigen können und du brauchst dann eben auch die Möglichkeit, deinen Kundenwert zu erhöhen, indem du weitere höherpreisige Produkte anbieten kannst. Und das möchte ich dir jetzt anhand von einem praktischen Beispiel zeigen. Wir gehen jetzt einfach mal live hier in, in meinen Explorer. Du siehst jetzt hier zum Beispiel ähm, mein, mein Blog. und ähm, neulich hatte ich ein Gespräch mit jemandem der bei FG Express ist das ist ein ja, Network Marketing Unternehmen und ähm, ich habe ihm einfach gezeigt wie einfach es ist ja mit blogging interessenten für sein Geschäft zu gewinnen wenn du jetzt einfach mal eingibt also wir sind jetzt hier beim google keyword planner mit dem google keyword planner kannst du herauskristallisieren welche keywords oder welche suchbegriffe quasi bei google eingegeben werden und wie oft und wenn man jetzt hier zum beispiel sagt okay ich mal angenommen du bist bei fg express du gibst jetzt einfach mal hier fg express ein dann können wir hier die ideen abrufen Ja, das dauert halt ein bisschen. Und dann sehen wir hier bei, bei FG Express. So, Keyword Dann sehen wir, FG Express wird durchschnittlich 4400 Mal pro Monat ähm, gesucht. Ja, also da gibt's 4400 Suchanfragen pro Monat zu diesem Wort. Wenn du jetzt natürlich bei FG Express bist, ähm, du siehst auch jetzt mal Beispiel FG Express Erfahrung, das wird 390 Mal ähm, durchschnittlich gesucht pro Monat. Wenn du jetzt natürlich zu diesen Themen hier, ja, FG Express, FG Express Erfahrungen, wenn du dazu natürlich jetzt verschiedene ähm, Artikel schreibst oder ähm, Content über diese Themen ähm, veröffentlichst auf deinem Blog, und du machst es, ich sag drei bis fünfmal die Woche, dann wirst du irgendwann von den Suchmaschinen oder über die Suchmaschinen auffindbar sein. Und ähm, jetzt überleg mal, du bist hier gut äh, positioniert und kriegst einen Großteil von den 4.400 Besuchern. Das heißt, du hast auch deinen Blog-Besucher, äh, die an diesem Thema interessiert sind. Und ähm, das Bloggen ist sehr, sehr einfach. Ja? Ich nutze dazu das Kalado blogging system von Empower Network. Und ähm, hier hast du einfach nichts mit der Technik zu tun, es ist alles schon ähm, vorinstalliert. Du kannst, also der Blog sieht dann so aus. Da gibt es verschiedene Designs, ich habe mich eben für das entschieden, weil das meiner Meinung nach ja, am ansprechendsten für mich ist. Und dann geht man einfach her und zeigt dir einfach mal, wie einfach das in der Praxis ist. Und sagt, okay, neuen Post erstellen, add new. Und dann hast du jetzt hier deine, deine, deine Überschrift. Du kannst jetzt sagen, okay, Titel hier eingeben und da ich jetzt ja gesehen habe, okay, FG Express wird, äh, aufgesucht, könnte ich jetzt hier schreiben. Ich mache das so, meine Erfahrungen mit FG Express. Dann hast du hier die Möglichkeit, den Text so zu schreiben. Ich jetzt einfach mal hier beispielsweise, Fakt. du kannst hier dann noch ein, ein, ein Bild zum Beispiel dazu fügen, indem du einfach hier auf die, die Mediathek gehst, kann man okay hier einfügen. So, dann haben wir das Bild hier drin und dann ähm, gehen wir einfach hierher und sagen: Gut, okay, was sind die Tags, also die die die, die Stichwörder, dann können wir dann sagen, okay, ich möchte jetzt noch hier FG Express, Erfahrungen, zack, kopieren wir. Führen das ein. Ja, und so könntest du jetzt 6, 7, 8 Tags noch vergeben. kannst hier noch ein Bild hochladen, wenn du das möchtest. Ähm, und dann gehen wir hier auf Publish und das Ding ist veröffentlicht. Ja, und das sieht dann eben so aus. Wir jetzt einfach mal hier den drei Schritten zum Ziel. Das ist der letzte Artikel, der veröffentlicht wurde. So, und jetzt wird dann der Artikel, jetzt in dem Fall halt FG Express gefunden. Ein interessierter Besucher kommt auf den Artikel, liest das Ganze durch, stellt fest, Artikel war hilfreich, will weitere Informationen, kann jetzt hier seinen Namen, seine E-Mail-Adresse hinterlassen und schon ist er in deinem, in deinem Newsletter registriert und du kannst ihn regelmäßig ja, per E-Mail kontaktieren und ähm, ja das ist es schon ja und wenn du das drei bis fünfmal die Woche machst dann wirst du Interessenten gewinnen und äh, das zeige ich dir einfach mal dass das tatsächlich funktioniert und zwar jetzt im Februar haben sich ähm, diesen Monat 102 Leute in meinen Parteien eingetragen ähm, jetzt haben wir heute den 26. Ähm, 9 Uhr und ähm, ja das kann das sind also im Schnitt jetzt vier pro Tag ja, ich habe noch einen anderen Autoresponder, da habe ich noch mal ähnliches Verhältnis. Ähm, aber ich muss auch dazu sagen, im Februar habe ich jetzt nicht wirklich viel getan, ja, sondern das, was du hier siehst, das ist alles einfach über meinen Blog gekommen. Ich äh, mache keine bezahlte Werbung, ähm, alles nur über Content, über Veröffentlichungen ähm, auf meinem Blog. Und ähm, so ist eben sichergestellt, dass du ja, interessierte Besucher, auf deinem Blog hast und eben dann quasi vor eine Vorauswahl triffst, dass du nur noch wirklich mit ernsthaften Interessenten dann ins Gespräch kommst. Und die, die sich dann in meinen Newsletter eintragen, die werden dann automatisch weiter informiert, bekommen weitere wertvolle Tipps, die ich nicht unbedingt auf dem Blog veröffentliche. Die bekommen Zugang zu, zu weiteren Wissen. Und ja, und so komme ich dann eben auch mit Menschen in Kontakt. Und jetzt haben wir einfach gedacht, okay, wie können wir dir jetzt am besten helfen, ein Business von zu Hause aus aufzubauen? Und da möchte ich dir einfach unser Vier-Schritte-System zeigen. Ja, wir haben uns also, wir haben das System also so kreiert, dass du quasi dich nur darauf konzentrieren kannst, auf was es wirklich ankommt, nämlich Leute einzuladen, auf eine Präsentation zum Beispiel, auf ein Live Hangout, wo dann wir quasi eben die einzelnen Dinge für dich vermarkten und verkaufen. Im dritten Schritt ist dann die Systemeinrichtung, wie das dann im Einzelnen funktioniert, gehen wir gleich noch durch und dann im vierten Schritt Training und Ausbildung. Ja, Und zwar bei der Einladung, da ist uns halt einfach wichtig, dass der, der, der Fokus eben auf einer Aufgabe liegt, nämlich die Interessenten zu gewinnen und dann auf den Hangout einzuladen. Ähm, ja, und dazu gibt es eben verschiedene Tools und Strategien, die wir dir dann in, unserem, in unseren Trainings dann eben zeigen. Und das Ziel soll einfach äh, sein, dass jeder mindestens zehn Einladungen pro Hangout hat. Ja, so, so mindestens auch sichergestellt, dass du dir ein passendes Einkommen dementsprechend aufbauen kannst. Ähm, die Live Hangouts, die finden ein bis zweimal pro Woche statt. Du bekommst eine personalisierte, vorgefertigte Hangout-Seite, die du dir ganz einfach auf deinen Blog einrichten kannst. Ähm, und die Hangouts die dienen halt eben dazu, ja, dass du eben alle Erfolgsstorys und quasi äh, Kundenempfehlungen teilen kannst. Ja? Ähm, und das wirkt halt ähm, ja, ziemlich attraktiv auf Menschen, die grundsätzlich Interesse haben, ja, ein Geschäft von zu Hause aus aufzubauen. Und die Hangout-Seite sieht dann jetzt vereinfacht gesagt so aus. Ich zeige dir das auch gerne nochmal live. Und zwar. Sieht jetzt zum Beispiel meine Hangout-Seite so aus. Ich habe halt hier einen kurzen, eine kurze Einleitung, dann ist hier das, das Hangout eingebunden. Dann kann die Person nach dem Hangout entweder sich eintragen, das Produkt kaufen oder dementsprechend ja, mit mir nochmal Kontakt aufnehmen. Das, so könnte dann eben auch deine Hangout-Seite aussehen und ähm, du kannst dann dementsprechend dort die Leute aufs Hangout, die Interessenten aufs Hangout einladen. Okay, im dritten Schritt ähm, ist dann die Systemeinrichtung. Ja, du hast im ähm, Teambereich, wo eine vorgefertigte Videoanleitung zur Einrichtung hinterlegt ist, ähm, wo du ganz einfach deinen Blog einrichten kannst und eben deine Hangout-Seite. Also es ist sehr, sehr einfach gehalten. Im vierten Schritt gibt es dann eben das die das Training, also die, die, die Ausbildung, ähm, dort geht es um die Themen, die richtige Einstellung, Mindset, du erhältst Tools, Strategien, äh, Step-by-Step videoanleitungen ja, wie du, du lernst, wie du take, wie du zehn Leute pro Hangout bekommst, ja, du lernst Internet-Marketing-Strategien, wir zeigen dir, wie du richtig Attraction-Marketing betreibst, so dass du, ja, äh, Menschen anziehst, die mit dir zusammenarbeiten wollen und, ähm, ja und dieses vier Schritte System das soll dir dabei helfen eben dein Business von zu Hause aus äh, erfolgreich aufzubauen Was kostet das Ganze Du musst also auch wie ich schon vorhin erwähnt habe bereit sein in dein Business zu investieren Im ähm, in Schritt 1 ist es so dass du Affiliate Partner werden solltest bei Empower Network das ist so die Franchise Lizenz damit hast du dann das Recht ähm, ja alle äh, Produkte die du selbst erworben hast ähm, weiter zu verkaufen diese Franchise-Lizenz, die kostet, ähm, dafür musst du 19,95 Dollar pro Monat investieren. Das sind so zwischen 15 und 17 Euro, ähm, ja, je nach Dollarkurs. Dann brauchst du als Werkzeug das äh, Kalado Blogging-System, Ja, Wenn für das man 25 Dollar pro Monat investieren muss. Ist es ist einfach wichtig, dass du deine eigene Hangout-Seite erstellen kannst und dass du Blog-Marketing betreiben kannst. Ja? Das ist wichtig, um, wie eben schon gezeigt, interessierte Menschen für dein Business zu gewinnen und ähm, dann eben dementsprechend auch Sänger auch einladen zu können. Ja, also 25 Dollar sind so ja, so 18, 19 Euro, ja, 20 Euro auch wiederum je nachdem was. Okay, dann ist es wichtig, dass du die Ina Circle Mitgliedschaft hast, für die musst du 100 Dollar pro Monat investieren, das ist ein Audiotraining, was du bekommst, das ist auf Englisch, aber analog dazu bekommst du eben die Ausbildung und das Training auf Deutsch über unseren Teambereich, du erhältst die Strategien, die Tools und die Workshops, es ist ein automatisierter Einarbeitungsprozess für deine für deine Interessenten, für deine Teampartner, weil du gibst einfach diesen Teambereich dann auch weiter. Wenn die Person eben auch diese 100 Dollar äh, inner Circle Mitgliedschaft hat, ja, dann bekommt sie eben auch Zugang zum Teamportal und ist quasi auf dem gleichen Level wie du und kann sofort anfangen, Menschen aufs Hangout einzuladen. Und das wirkt sich natürlich dann auch in die Tiefe aus, so kann dein Team einfach wachsen. Und für alle diejenigen, die das Thema Verdienst interessiert, ich will das hier sehr, sehr knapp halten, weil ich nicht so der Freund davon bin, jetzt hier irgendwelche Vergütungspläne oder so darzustellen. Aber ich möchte es trotzdem kurz anreißen, dass du siehst, dass du mit wenig Menschen hier ein gutes Einkommen erzielen kannst. Ich möchte darauf verweisen, ja, auf den Einkommensdisclaimer, den du unter ähm, www.empowernetwork.com backslash income ähm, abrufen kannst. Ähm, die Beispiele, die Verdienstbeispiele sind nicht typisch, ja. Für deinen Erfolg ist einfach wichtig, dass du ähm, gewisse Strategien für dich umsetzt. Und wenn du halt eben nichts verkaufst, dann wirst du auch keine Provisionen verdienen können. Und, ähm, also, wie gesagt, diese Verdienstbeispiele sind als Beispiel gedacht, damit du siehst, was möglich ist. Wie das dann letzten Endes bei dir im Einzelnen aussieht, das ähm, hast nur du selbst in der Hand. Okay, es gibt einen sogenannten Marketing-Pass-Up-Plan, ja, der einfach nichts anderes sagt, als dass der Erste, den du ins Geschäft bringst, der damit geht die Provision. Und dieses, und Entschuldigung, ich muss noch mal von vorne anfangen, weil ähm, das ist wichtig. Jedes Produkt, das es gibt, ja, also es gibt fünf Kernprodukte, ähm, hat diesen separaten hat also Es gilt für jedes dieser Produkte. Und es ist so, immer wenn du die erste Person sponserst in einem Produkt, dann geht die erste Provision eben an deinen Sponsor, die zweite verbleibt bei dir, die dritte geht an deinen Sponsor, die vierte verbleibt bei dir und dann äh, jeder fünfte geht dann erst wieder an deinen Sponsor. Und es ist halt auch für deine Leute so. Das heißt, wenn du jetzt Du eine Person hast, die die Kalato blocken plattform macht für 25 Dollar monatlich und den Inner Circle, dann sind es ja 175 Dollar pro Monat. Die ersten 175 Dollar gehen quasi an einen Sponsor, die zweiten ja, bleiben dann bei dir. Die Provision, wo man erhält, sind 70 Prozent, deswegen steht hier 87,50 Dollar, also die Provision. 87,50 Dollar würde dann jetzt äh, an dich gehen, die dritten 87,50 Dollar wieder an deinen Sponsor, die vierten bleiben wieder bei dir und dann halt wie gesagt wieder jeder fünfte. Und so gilt es natürlich auch für deine Partner, das heißt wenn hier Partner 2 zum Beispiel äh, die erste, ähm, den ersten Sponsor hat, dann geht eben die erste und die dritte Provision an dich, was dann zur Folge hat, dass du jetzt quasi hier diese beiden Provisionen, also Provision 2, Provision 4 und zwei Provisionen von deinem Partner hast, macht also 350 Dollar Jahr pro Monat. Und das ist ein passives, wiederkehrendes Einkommen. Wohlgemerkt, du, du hast jetzt nur zwei Leute, ähm, das quasi selbst, ähm, oder bzw. hast vier Leute gewonnen und zwei Leute sind eben hier verblieben. Ähm, ja, und beim vierten ist es natürlich genauso. Ja, und dann bewegt sich eben dein monatliches passives Einkommen bei 525. Und dann geht es natürlich in die Tiefe und so weiter und so fort, wo du halt eben dann auch dran partizipierst. So, und jetzt ist eben die Frage, wie geht es jetzt weiter? Am besten ist es einfach so, wenn du eine Entscheidung triffst, ja, starten oder lassen, und wenn du dich entscheidest zu starten, dann nimm jetzt Kontakt mit der Person, auf die dich eingeladen hat oder äh, registriere dich unterhalb des Videos über den Link. Du hast kein Risiko, du hast ein 14-tägiges Rückgaberecht und alles, was du machst, ist monatlich kündbar. Das heißt, du gehst kein Risiko ein, wenn du für dich feststellen solltest, dass es nichts für dich ist, kannst du das Ganze jederzeit ähm, beenden. Das Einzige, was zwischen dir und deinem Erfolg liegt, ist eine Entscheidung. Ja, also entscheide dich jetzt und wir helfen dir gern beim Aufbau deines Internetbusiness. In diesem Sinne danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir eine gute Entscheidung. Nimm jetzt Kontakt auf zu der Person, die dich eingeladen hat oder registriere dich über den Link unterhalb des Videos. Ich wünsche dir alles, alles Gute, maximalen Erfolg und ich hoffe, ich konnte dir auch heute wieder etwas Mehrwert mitgeben. In diesem Sinne alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.